Aber der kampf wäre so viel einfacher, wenn ich Eddie hätte, ne? Aha, Dong, Mong. 100 Prozent. Alter, haben wir jetzt jetzt mal bald? Das ist doch jetzt echt nicht wahr. Ich weiß es nicht. das Spiel ist ja gerade... Mein Gott, ey. Es sind so viele Gegner. Es sind einfach zu viele. Du kriegst auch noch genug Erfahrungspunkte gleich. Ich müsste Jonaka da unten in, in irgendeinen Wald bewegen. Oh mein Gott, ich habe gerade gesehen, nicht getötet. Oh, er macht links gar nichts an Schaden. So, oh, da bringt dich um beim konter cool okay, ah. okay anscheinend kann protection eigentlich vom Koop -Schlägen schützen mein gott hat der viel stärke sicher jetzt erst morgen wacht aber ja wenn jetzt äh, jetzt schon so aussehen will ich nicht wissen wie das halt Endgame aussieht von dem Spiel ey. ich muss halt die in drei Parts einteilen wahrscheinlich das wird so lange wenn das ist Eddie noch da oben okay cool fortschritt cool hm. das könnte eigentlich nicht schlecht sein so, einmal nach oben bitte das ist schon an. ich brauche ja eine menge heilung mit allen Blöd ist ja da irgendwie die haben alle drei reichweite das heißt ich werde nie dazu kommen irgendwie wird mhm. okay, du willst hinkommen kein ding So, weil es hier drin das ist ein Siegel ne ich was erstmal mal auf hier 2000 Gold halten cool wer da bringt es nicht da so Jonaka ist in Sicherheit sie kann nicht getroffen werden womit sie kann ja auch nicht kontern Einen kann sie konden. Ja cool. Ach, er hat einen lang schwer ehrlich. Ach. das segel aktiviert was passiert dann geht das hier auf ja ne? ich habe irgendwie angst dass irgendwie dann ich noch mehr leute irgendwie auf mich ziehe ah. das überlebt hat ja nicht Wenn ich mit ihm als Erster reingehe. Und den ja. oh sehr gut. Geht ihn leider nicht. Aber der war gut. Kann man mal machen. Ah, da bringt er nicht um. Dann auch nicht. Dann nehmen den hier in der Leichtlanze. Einfach nur auf einem auf eine Nummer sicher zu gehen. trefft okay, jetzt aber mal ganz ehrlich hör auf mit den reinforcements tg bisher ja außer kontrolle gerade kannst du nicht machen nachher ja, willst mich prüfen und das hat für die will mich echt umbringen ja keine prüfung die will mich echt töten Oh mein weil ich kann mich nicht schneller heilen, als die Gegner hier ja, kommen. ich hätte zwei Heiler mitnehmen sollen. Ey. Das war voll Folter mittlerweile. so ich habe jetzt einfach. drauf gehen ja ne so wer kommt jetzt alle auf mich los normacio oh, oh. kurino das bedeutet die kann sich noch weiter bewegen jetzt was drei drachen Let me have an never so. Hey. Wow. <laughs> oh. da links muss ich ja auch noch Gegner erlegen er ist ja nicht mal mal fertig oder so. Ich komme ich komme kaum voran, ey. Die ganze Zeit ver verdammte Dings hier kommen, ey. Das ist voll unfair. Was soll ich denn dagegen jetzt machen? Ganz bitteschön schön. Ich würde auch mal gerne die Leute hier an, angreifen, ne, aber <lacht> wenn ich die angreife, dann kommen die mit ihren 1000 Gegnern auch noch auf, auf uns zu. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Wenn ihr nicht so drei Reichweite angefällt, dann wäre es hier viel einfacher. Ne, aber hm, sie überlebt einen Angriff. Ne, ist ja nicht Dings. Ist ja Eis Eisball oder wie auch immer. Die... So, wer, das lohnt sich nicht. Ey. Ich bin den ganzen Weg jetzt hier gerannt, ne? Ich will den Part schon kaum irgendwie hochladen irgendwie. Du greifst hier mit an, was 15 Schaden macht. So. Ich weiß nicht, ob ich diesen Ansturm von Gegnern überhaupt überleben kann. Ich glaube nicht, dass ich halt überleben werde. Also leben vielleicht schon, aber ich glaube nicht, dass ich die schnell genug erledigen kann. Ich muss ja alle erledigen jetzt mit Einschlag. mich natürlich auch immer ey. wäre natürlich auch mal gut wenn er mich nicht treffen würde aber nee. ich glaube nicht als ich genug charaktere ab hier Bitte. Macht alles viel zu wenig Schaden. Ha. Okay. Ich will schon fast gar nicht diesen Part hier hochladen, Weil hier schon... Frech wird langsam. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ihr müsst ihr alle mit einem Schlag jetzt erledigen. Eine schlechte Idee, hier reinzugehen. Warte mal, sehen was die jetzt sie drauf hat. Nee, ich habe nicht so gefühlt, man hier schon reingehen soll. Ne, ich glaube nicht, dass wird das überleben. Nee, überleben wir auch nicht er geht jetzt auf ihn los mein gott naja es wird die alle ausweichen aber links geht jetzt drauf hätte ich noch. Ja, ne, warte mal. Ne. ne, er kann ja aus drei Dingern angreifen. Aus drei. Und sie hat auch nichts, ne? Ah, okay. Cool. hat besser ausweichen du oder du in beide nicht überleben ah! <lacht> vielleicht drei stunden am aufnehmen und ich bin aber nicht fertig mit dieser kapitel ist auf Dann gehen wir die Ladungen ja aus, ey. Ich hoffe, das ist die letzte Verstärkungshuppe. Wie viel schlimmer kann es denn eigentlich noch werden, ne? eigentlich den unterschied den ich habe ich glaube nicht man ne? kann sie erreicht ihn noch nicht mal ich glaube, da schaue ich wieder nicht hier oh mein gott gibt es jetzt nicht Warte, was? Was? Warum machst du so viel Schaden? Korbschlag. du so viel Schaden was? Schon Level 16, ne? 28, 20, nee. Uff, Genau, richtig. sollte helfen ja ja schon zu voll von dieser level der blöde ist den ring den ich wahrscheinlich am ende bekomme von tiki wenn ich wahrscheinlich sowieso nicht benutzen So, jetzt wollte ich aber wissen was ist das hier kann ich nicht Okay, kannst du mit Purgatif Eddie erreichen? John. Ah, wenn ich hier hingehe, locke ich die schon alle an. Ne? Mach mal, halt mal. Ich will erst mal sehen, ob wir wieder immer noch Gegner kommen. Oh mein Gott, ey. Hier geht ja langsam die heilung aus der so er ich habe noch einige heilstäbe die sind noch ein bisschen die sind schon angekratzt wie blöde cool maximiert bitte nicht bitte nicht bitte nicht okay haben wir es jetzt mit den Verstärkungstruppen, da kamen drei drachen das, wir haben es hier hinter uns weil ich habe keine lust mehr ich bin schon ich bin schon überlevelt hier aus diesem kapitel rausgegangen und langsam können wir ruhig mit den gegnern ja mal schluss machen weil langsam ist das schon ein bisschen ja Too crazy. <laughs> I. Right. No, John, what is this? Uh gerne mal ja durchkommen ehrlich gesagt oh nein okay den können wir da platziert lassen weil er fragt mich Eisenschwert. An der auf ihn losgeht. Zum Glück. weil wir wer hier unten da ist, da oben, meine ich. Glück haben wir sie sehen, den reichweit ja. hier. Hm. Ja, aber vielleicht gehen die auf Jonaka los, genau. Ja, nicht schlecht. Okay, kommt er ja. Oh. oh mein gott eh. Ah, nicht gesehen okay ist gut okay okay ist gut ist gut Okay. Oh, falsche Knöpfe. Dieses Kapitel dauert viel zu lange. Oh Gott, ey. Das wird so lange Kapitel. Ey. Wir drei Stunden schon dran, fast. Ey. Hm. Was hört mich denn da hinten? Hier kommt er ja. so viele Trefferchancen. daneben also kein Schaden. Meine ich. ich. Weiß schon, was ich meine. schon in der nächsten Haufen. Ne so, letztens haben wir die dings aber jetzt weg. Verstärkungsruck. ich mache wir fertig. Was ist da am Leben, der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ich bin KP ist klar. Okay. Oh, perfekt. ja, voll überlebt raus. und habe ich noch andere Charaktere, die unter Level sind jetzt. Versuch nicht zu kritten, aber wenn du machst, ist auch nicht schlimm. Okay. Mhm. Hast mir noch fünf Schaden. Dann komm mal her. Okay. Wer trifft mich da? Du? Bist du Eisenachs verdammt? Ich kann mich nicht bewegen. Ich gar nicht in Reichweite. Noch nicht. Okay, sieht nicht aus, als kann ich ja noch irgendjemanden erreichen. Ja, wir sind alle im Eimer. Und da kommen schon die nächsten Gegner. Oh mein Gott, gleiche Spielchen, ja. nur logs ihn an. Nicht so viele. Ah, verdammt. King Geht gar nicht. Ey. Ja, du machst 22 Angriffskraft. das 22 Angriffskraft. Du hast 25 Verteidigung. Kommt da noch mehr. Okay, geh mal gehen mal daneben. Kollegen, ihr müsst mir mal Ach. wieso trifft er mich von da aus noch hm. Hier hat eine lang schwere ne? Der Wurf beide. Diese Eisdinger verwirren mich voll. Wenn ich jetzt außer Reichweite ist er jetzt... Ja, okay. Normalerweise werden die schon während der Bewegung aktualisiert. Oh, guck mal hier. Ja, aber bringt leider nichts. Obwohl. <lacht> halt, ein Moment. 1 er kann sich nur bis dahin bewegen 1 2 3 in Sicherheit ja perfekt damit der Gegner ist am wenigsten. Warte, kommt Eti. mit ihren mächtigen Bogen aus jetzt der aussieht als wäre irgendwie was von den Däern aus die das Code Und sie kann damit doppelt, weil sie so viel Geschicklichkeit geklaut hat. Haha. <lacht> Sehr geil. Cool. Schaden, genau. gar nicht wissen wie stark Tiki ist ey. ich habe noch gar nicht so begutachtet hier die werte von der ok ah, du. mal stark ist das nicht gegen ja muss aber einmal treffen deswegen mag ich ax kämpfer die treffen nie wenn man wenn man hat will ey. ja ich mag hat man nicht mal vernünftige stärke oder irgendwie so oh, aber so du kannst mich kontern also eine sache je länger du an einem kapitel sitzt desto so mehr passt du nicht auf ey. weil das kapitel schon so lang geht Das irgendwann einfach nur hinter dich bringen wird hm. perfekt ja schon vor die mit den verstärken ja aufgehört haben da ging mir so auf nerven dagegen jetzt kannst du mich mal heilen, John. 43 Züge. Okay, kann man auch keine Verstärkung. Gut. Lebe ich. Viel ap nein ich wollte doch ah, ich muss sowieso dahin mit meinen charakteren ich, ich, ich. aber noch mal weil ich... ich muss einfach nur hier hochheilen kann sie sich um den kümmern ohne probleme wenn sie erreichen können von hier aus ne so ein purgativ bitte das reicht noch nicht mal der Team macht 20 schaden das reicht nicht so also war noch mal Wenn ich schon positiv angewendet habe dann richtig benutze ich dann auch 17 was mit dir weiß oh, mich nicht perfekt kommt du er mit deinen langen Bogen. wenn er sich natürlich bewegt der magier meine ich im nächsten zug dann ist sie hilflos ausgeliefert Na, da beiden Okay. Ja, sie hat definitiv gelevelt Geschicklichkeit gut. Sie braucht mehr Figur, wir Sie wird immer noch runtergeballert von ihren. und sie hat sich sogar bewegt. Das heißt, im nächsten Zug, der die fertig gemacht. Okay. Magier, kein Ding. Ich komme hier einfach jetzt da hin. und nichts dagegen machen, außer mich töten. Außer mich zu töten. Warte halt so. Wenn du kritten würdest, wäre gut. Nein. Okay. Oh mein Gott, der hat sogar eine Chance, noch daneben zu hauen. Macht er sogar. Okay, er greift es zweimal an. Da habe ich nicht dran gedacht. So, ähm, ich muss mal kurz aus mein Vorrat. Ich habe nämlich die Heilstäbe von Flammen, Flammen, Flammen, habe ich extra in den Vorrat gepackt. Einfach nur euch ich sicherstellen wollte, hat mir nicht die Heilstäbe ausgehen. Oh, jetzt bekommt ja auch gar keine Erfahrungspunkte mehr. So, äh, Tiki, hast du der Treffer? Ich sehe deine Trefferquote nicht. Ist ja irgendwo eine Säule oder so. Ich packe schon mal Junaka da rein. Einfach nur für den Fall, dass die herausgestürmt kommen, was die wahrscheinlich machen. Dann schicke ich dich mal da oben, wenn du holst dir die Thron. Und jetzt will ich mal sehen, was hier ist. Silberkarte halten. Oh Gott, die will ich nicht benutzen mit dieser Karte im Sitz. Erhält man 30% Rabatt im Arsenal und im Laden. Ähm. Macht meist jetzt immer aktiv. Normalerweise musste man die immer bei sich tragen. den effekt zu aktivieren ich glaube die ist immer aktiv jetzt Alter, ich würde mich ich würde mir echt wünschen wenn das spiel mir wenigstens der wahl geben würde ey. jetzt habe ich dauerhaft minus 30 prozent rabatt auf alles ey. so heftig pay for win will ich auch nicht machen oh. Wäre echt, wäre echt schön gewesen, wenn Wert Spielwesen da war gegeben hätte. Jetzt habe ich dauerhaft minus 30% prozent bei allen Einkäufen. Ja, oh, meinetwegen. Bloß die 30.000 Gold, die ich bekommen habe. Ey. Ich würde mir wünschen, das Spiel wird ein wenigstens eine, eine Auswahl geben, wie ob man das haben will oder nicht. Ich nehme jetzt mal stark an, die ist jetzt nicht mehr abstellbar, ne? Na, Ich gucke mal, ob das hier was bringt. So. Jetzt verweilt sie sich. Jetzt kommt sie wahrscheinlich auf uns zu, ne? So, und sie kann es aber nicht treffen. Oder? Treffer 136. okay ja ähm, ich packt mal Junaka da rechts ne? Oh, ich kann sogar noch mit ihr okay also wenn das Spiel jetzt schon solche Dimensionen angenommen hat dann mir schon so viele Vorteile gibt, dann nutze ich dir jetzt auch aus. Ist mir jetzt egal, man sieht ja, wie schwer ich das Spiel sein kann. Wenn es will, so. das kann ich ich sollte erstmal den hier machen. Ne? Ja. Die greifen dann halt auch alle an. Warte ne? mal hier. Teleport, hey. Warte, Was ist der Unterschied zwischen Teleport und Fortschritt? so ja genau das Gleiche. So, schaffe ich da überhaupt gegen die zu gewinnen? Das ist mal ganz ehrlich. Also Janaka wird nicht getroffen wahrscheinlich, ne? Kennt man ja. Da es ja noch irgendwas leuchtendes. Nee, ne. Okay. Zu 50. Landkugel. Na. Ja. Ach, das hat Emblem, das die ganze Zeit macht, ne, Rivalen, das hat Emblem der Rivalen. Rettung, hey. Damit könnte ich noch Dings hier packen Damit könnte ich sie noch hier retten und zu uns rüberbringen. weil das war das. So. Oh Gott, da bin ja gar nichts. So, ähm. Hat sie irgendwas, was sich heilt? Oh mein gott da bringt ja gar nichts an Kämpfe den dach vor maximal kp plus sehen so wie Also wird irgendwie nichts bringen hier gegen sie anzuschießen weil sie sich ja ein heil ne? aber den ja okay ich muss er ein bisschen beschleunigen so, ich muss nur tiki besiegen ne? so jetzt bin ich mal gespannt klappt das hier wieder sollte eigentlich nicht ne? so also ganz schaden Schaden sie macht ich glaube sie von zwei, drei wieder hier angreifen kann ich glaube ja ne? ne von ein nur sehe ich gerade. Okay, dann komm mal her. Sag mal, du drauf hast. Prozent. Genaka können sie in Alleingang erledigen. Okay, wahrscheinlich nicht. <lacht> Eigentlich nicht, weil macht sie zwei Schaden. ich jetzt ja voll hochleveln, ne? So 40 Angriff. Wie soll ich? Ach, das ist physischer Angriff. Oh Gott, sei Dank Das ist wie jetzt halt normale Kampfthema, ne? soll ich das hier machen? Das heißt, ihn kann ich dahin schicken, ne? Okay, kein Problem. Junaka schafft das noch. Irgendwie halten sie sich nicht hoch. Irgendwie mache ich immer mehr Schaden. weiter ah, es hat Gewicht. Ist das Gift immer stärker oder was? Wird halt immer stärker. Ist halt wie Toxino? Aber oh, ich habe Jolaka vermisst und er ignoriert einfach. Okay, Geschicklichkeit 16. Das heißt, er müsste eigentlich überleben. ne? Das wird zweimal 15 Schaden machen. aber ja, auch nichts dagegen, wenn Junaka den ein bisschen ja bearbeitet für eine Weile. Einfach nur um ganz sicher zu gehen, ne? Ich mache immer mehr Schaden. ist voll außer Kontrolle, ich glaube, ich habe auf den höchsten Schwierigkeitsgrad auch noch funktionieren werde. Ah. Never, never Stop a Working System, ne? ja, wie auch immer das heißt. Ey, nach drei stunden von diesem kapitel will ich einfach mal fertig werden jetzt er beide im nächsten zug einmal weg ich Muss er die ganze zeit mit blöden drachen die mich hier einfrieren kämpfen Tut mir leid, wenn ich ja nicht fair spiele. Also ein Angriff mitbringen müssen, der garantiert trifft. Ist nicht meine Schuld. Mal hier aber hier. das was gegen Drachen, ne? Du hast nicht persönlich was gegen Drachen, aber du hast eine Waffe, die gut gegen Drachen ist, ne? Du musst es ja überleben, ne? Jetzt, oh, was passiert, wenn ich mal einen Charakter da, da reinpacke? Und das gut geht? Ja, sofort. ja Kopf abreiße. Okay. okay irgendwie greife immer ich als erstes an. Davon irgendwie ein Effekt. Ja, bist du anfällig gegen? Sieht nicht so aus. mag die Animation von ihrem Drachen. Schaut mal an. Hey Voll witzig aus. Mein Gott, Tiki ist viel schwächer als dass die anderen Gegner, hier gegen dich kämpfen musste Ich meine sie macht immer noch dutzenden schaden aber oh mhm. ich jetzt alfred sagen du bist ja nicht alfred so alle sind noch 14 das war eigentlich perfekt am hintergrund läuft das feuer im thema cool ist eigentlich perfekt alle sind jetzt auf Level 14 ja beim nächsten Kapitel werde ich sowieso ja meine anderen Charaktere wählen das heißt die Level machen gar nichts hier gerade so habe ich jetzt ich jetzt auch genug Schaden ich will eigentlich meinen Hauptcharakter hier den Kill geben So, das wäre trifft natürlich wieder nicht. Reduziert auf ein. Perfekt. Alle für ein. Für die Zukunft, Schicksal oder was auch immer. Kayo, Also, kommt sagt auch andauern zu tränen gehört. <lacht> okay, damit haben wir halt abgeschlossen, ne? Ja, einige sind noch auf Level 13. schauen kann gebencht werden für eine Weile, aber gut. Ja, wir haben ja alle Schutz zu und zugeöffnet, so ne? Ich bin immer so paranoid, so doch hier war ja nichts ne? nicht so aus da ja, werden wir haben ja alles getötet alles eingesteckt schon zu viel ehrlich gesagt alles klar ja, Oh aber auch man Erfahrungsbuch geben. Hey, Butcher und Lucina, Züge 56. Oh. Mein Gott, das war lang. Gott, da sind noch einige andere. Wahrscheinlich, ne? Weil gestern ja Dings rausgekommen ist hier direkt. 新しいパス。これ<笑> 他にもエレオス大陸に来ているということですか? So, うん。式、みんなのいる no, no, DLC yeah, <laughs> Sag mal, so. Ich No, Emblem Tiki. Emblem Tiki verfügt über mächtige Drachen und Kann Verbündete göttlichen Schutz gewähren. Die Synchrofähigkeit Sternkugel vielleicht Einheiten eine erhöhte Chance auf Staatswert Beim Level Up, das ist viel zu broken. Ich werde sie wahrscheinlich nie benutzen dann. Die Bündniswaffe Atem für Gegner in einem bestimmten Bereich Sch äh, Schaden zu. Ihre schadenzeit ist abhängig von Einheitentyp. Die Drachen Drachengestalt verwandelt die eine in einen Drachen oder ihre Staatswerte immens. Irgendwas, Angriff göttlicher Segen, verleiht vermittelte Erweckungssteine, die ihnen neue Kräfte spenden, sobald ihre KP auf null fallen. Wart. So, Schutzengel, warweit. Gott, hat drei Stunden gedauert hier. Drei Stunden, 30 Minuten. Oh mein Gott, aber jetzt haben wir, weiß ich nicht, eine Silberkarte. Ich nehme an, jetzt nehmen wir einfach davon Gebrauch, wenn wir schon haben, ne? Oh, und ich kann ja noch rumlaufen. Sich gerade okay, der Part wird immer länger. Dickie. Oh, ihr seid also stark. Das war beeindruckend. Ich bin ganz aufgeregt darüber, mit dir freund zu sein. Dann hier cool. Verteidigung, Glück. Weil natürlich, klar hat wir hier die junge Tiki haben ne? in Final Awakening kann sie auch vor, oder ist sie weiß ich nicht 3000 Jahre älter oder so, da Ist sie eine erwachsene Frau und puff, da sieht sie nicht schlecht aus als äh, erwachsene Frau. Ist ein bisschen wie, ist ein bisschen wie, äh, da haben die sich doch bestimmt abgeguckt hier vom Final Fantasy 4 hier keine Ahnung, vor allem die hat auch grüne Haare, so ein kleines Mädchen mit grünen Haaren, damit irgendwie weil nicht vom Leviathan nur so gefressen oder irgendwie so was kommt. Dann in diese in diese esbar welt dann, wenn die wiederkommt, ist sie irgendwie eine erwachsene Frau. Da sieht es auch nicht schlecht aus. Das müssen die grünen Haare sein. so aber wenn ich mich nicht irre, das ticket jetzt schon irgendwie, weiß nicht, tausend Jahre alt oder so, ne? Das also irgendwie weiter über was die Leute mal hier in der Fire Emblem Community beschweren. Oh, sie ist legal, sie ist <lacht> sie ist über tausende von Jahren alt, auch wenn sie zwölf aussieht. <lacht> da aber machen die Leute sich heutzutage Gedanken hier in Fire Emblem. Ja, viele leute sehen das spiel heutzutage spielen die äh, sehen die spielserie heutzutage irgendwie mehr als dating simulator weil irgendwie die ganzen letzten feiern dem spiel viel so pairings und so systeme haben aber wenn du dich mit diesem charakter stark befreundest dann könnt ihr irgendwann kinder haben und die kommen dann in der, von der zukunft aus hier zurück in die vergangenheit dann sind die schon erwachsen und so und hey hier sind deine kinder die du mit diesem charakter artest. und jetzt das kind von denen und den charakter kannst du alles machen wie du willst all deine shipping träume sind befriedigt das scheint in diesem spiel aber jetzt nicht so der fall zu sein was ich gut finde weil diese funktion finde ich nicht so gut Ich nehme jetzt mal stark an, die haben jetzt alle nur so Generic Stuff gesagt, ne? Und alle nur weiße Sprechblasen hatten. Ich so, so. zu erfahren. wo soll ich denn da spenden? Ja, ne? Da könnte ich eigentlich meine 30.000 reinballern die ich hier von dem DLC Pass gegeben gekriegt habe, ne? Könnte ich einfach hier falls man ja dieses dlc gebiet hier spenden kann könnte ich einfach da rein spenden ne? dann fühlt sich dann fühlt sich wesentlich so an dass ich irgendwie so weil nicht eine menge geld umsonst bekommen oder so man kann auch hier runter Was macht ihr ja. bauen okay. Aber die haben sogar was gesagt. Ja. so ich nehme an da macht man noch das werden vier part sein von daher kann ich auch direkt hier noch irgendwie weil nicht vielleicht schneide ich euch irgendwie bisschen ich weiß es nicht weil es hat echt viel zu lange der Part gewesen ja schon ich habe ja sonst nichts anderes zu tun ne so ich habe ja alles ne bin ich da unten reingegangen In dem Gebiet hier Hat, guckt ihr ja also. Shit, jetzt mutter sehen alleine. Okay. Dann aufbrechen. Ich gehe mal zur Weltkarte, einfach nur weil ich sehen will. Einfach nur weil ich sehen will, ob irgendwie hier was Neues. Ja. Yep. <lacht> ob da ist noch mehr. Also, da muss man als erstes machen so oder so. Also, ein bisschen gemein das ist ja voll übelst stark gewesen. Hier. So, ich habe eine Menge Sachen hier, aber das ist wahrscheinlich der zweite DLC. Ne? Sobald du eine Karte des Erweiterungs fast abgeschlossen hast, kannst du die Schlacht erneut aua, als Erinnerung bestreiten. Nein, danke. Du kannst diese Erinnerung so oft du magst wiederholen mit jeder beliebigen Kombination aus Verbündeten. Für diese Art von Schlachten hältst du jedoch weder Erfahrung noch Items, It Items und Verbündetenstatus werden danach zurückgesetzt. Okay, warum ich habe wäre etwas sehr spezifisch? Oder ein Arm bringen gesichtet, ja? Aber entschuldigt, wenn ich da jetzt nicht sofort reingehe. Ich glaube, ich mache die sogar irgendwie gegen Ende des Spiels. Aber Ich habe das Gefühl, ich werde eine Menge. Equipment und so brauchen und andere Sachen. So, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Level ist oder... würde des Berserkers. Na ja, dunkle mit Miasma geführt wurde. Oder ein Armring gesichtet. Berserkers. Ich könnte vielleicht mir vorstellen, wer das ist. Hm. Das ist natürlich jetzt nicht so gut gerade, dass ich jetzt nicht sehe, was hier alles ist. Untergrundpassage. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, wer da ist. Ich würde aber sagen, wir machen das mit der Story weiter. Ich habe das Gefühl, ich muss sehr viel besser vorbereitet sein für solche Dinge. Weil mein Gott, ey, da war. Wo komme ich denn jetzt zum Somniel? Ja. So, dann schauen wir mal im sammel noch nach. Machen hier was nicht. Was auch immer ich noch finden kann, und dann habe ich hier drei, vier Parts bereit, die alle ein Kapitel sind. Vielleicht schneide ich noch ein bisschen aus, weil mein Gott, da war so lang. So, und ich nehme an, die ganzen Sachen sind jetzt hier wieder. Ja, kann ich jetzt wieder alles hier machen. Sie klingen ein bisschen anders. Da bin ich mir ein. Ich meine, Tiki läuft hier nicht rum, ne? Wegen, weil sie DLC Zeugs ist. So, Ich, ich habe schon mit euch geredet. Eka. Ich werde ich nicht enttäuschen. Nämlich jetzt zögere ich. glaube, das sind die gleichen Sachen nicht schon. Habe ich überhaupt Dings bekommen? unterstützungs Ja, habe ich sogar. Aufgeachtet, so. aber ich würde sagen, das war's dann. Das ganze Zeug machen wir halt irgendwie beim nächsten Mal, würde ich sagen, ne? auch wenn das ein bisschen schmerzhaft sein wird. Ne? Einfach nur keine Ahnung, weil dann wieder so lange dauert. Warte, ich wollte spenden. Spenden wollte ich wenigstens noch machen. Das dauert ja nicht lange. Da ich DLC-Gebiet hier Sachen spenden. Wie soll ich denn dann an die Tiere kommen? Aber da können wir eigentlich auch schön mal geben. Einfach mein Gott, Spende für Lucia, Purgativ, noch ein Purgativ und noch eins alles auf Level 3 das ist ein Feuerzauber. So, wie viel Geld habe ich jetzt? 35.200. Und ich nehme an, die Silberkarte ist jetzt überaktiv ne? Hm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das war eine Karte. Gut, dass ihr sie habt. Gott, ich habe sofort, als ihr meine Wagen mit persönlichen Exklusiv -Rabatt. was soll man machen ne? wenn das spieler wenn ein spiel wenn das spieler eigentlich keine wahl gibt da muss man jetzt halt durchsehen ne? entweder machen macht jetzt ein rückzieher oder man zieht einfach durch ich könnte auch eigentlich ich könnte auch eigentlich hier das alles nur aufgenommen haben und einfach nicht speichern ne? und einfach den spielstand noch mal laden. Dann habe ich die ganzen ja nicht mehr. Nein. <lacht> Keine Lust. Weißt du was, wir... Ich werde das sowieso auf vier Parts hier einteilen. Von daher gehen wir rein, machen, weiß ich nicht. Noch einige Sachen im Somnial, schauen uns Unterstützungsgespräche an und so. Boah, Unterstützungsgespräche. hinter uns, okay. Vier lange Parts. Von daher mal machen. Hey, mehr Content für euch. Zwinker, Zwinker. <lacht> <repros> ich habe geschafft viel zu viel. Möglicherweise glaube, ich schlafe viel zu 何かええ。はい。 alles klar. Nicht so gut, dass die Supports so schnell sind. So, John und Sleen. Der B-Support schon. Er ist so winzig. Ja. Also, 息子、 so, you can't get a little bit Klar. Okay. Ich habe einen sehr bösen gedanken und ich plane irgendwie Lass ich mal ganz kurz gucken hm. ich plane ehrlich gesagt diesen spielstand zu laden Ja, aber ich kriege einfach zu viele vorteile dadurch das macht das spiel auch viel zu einfach ey. ich bekomme eine silberkarte die preise der waffen reduziert also ich werde dauerhaft irgendwie mehr geld haben das, ich glaube das, das Spiel irgendwie viel zu vereinfachen und da bin ich mir nur ein aber ich möchte auch wirklich dieses kapitel nie mehr spielen ehrlich gesagt das, das will ich auch nicht machen von daher weiß ich nicht genau was ich jetzt tun soll ob ich jetzt das spiel noch mal laden soll und einfach das kapitel überspringen soll und vielleicht noch mal irgendwann ein andermal spiele aber dann privat, damit ich das nicht noch mal aufnehmen muss. Da hoffentlich geht es auch ein bisschen schneller. Und ja, keine Ahnung. Vielleicht weil ich dieses Video auch nie irgendwie releasen. ich weiß es nicht. Nee, lass mal das. er ja, ist doch vollkommen egal, mein Gott. Das ist so meine Ehre als Gamer, die irgendwie auf dem Spiel steht. Oder die ich beschützen will, obwohl poli nicht vorhanden ist keine Ahnung keine ahnung Celine. ja ich möchte auch wirklich dieses Kapitel noch mal spielen ich möchte es wirklich nicht noch mal spielen das ist einfach viel zu krass ja, vielleicht wird irgendwann einfacher ne weil ich später da reingehe. So, level up. Das war eine Verbesserung, aber ich darf mich jetzt nicht auf meinen lobby ausruhen. Hm. So, ihr habt euch bestimmt jetzt gewundert wegen den komischen Schnitt, der jetzt gerade kam. Ne? Das kommt daher, weil ich einfach die Aufnahme beendet hatte und mir echt vorgenommen habe, hier ähm, das Spiel zu laden und einfach so zu tun als hätten wir dieses kapitel nicht gespielt ne? aber dann habe ich mir doch gedacht mein gott ist doch jetzt vollkommen egal jetzt ist jetzt nicht so als hätte ich jetzt die silberkarte irgendwie so geschenkt bekommen oder so ne? ich habe mir die hart erkämpft zwei stunden von da außerdem habe ich irgendwie ein paar sachen gegoogelt und anscheinend ist geld sehr knapp in diesem spiel von daher ja was soll man machen ist doch jetzt auch egal ne? wen interessiert denn das auch ne? wen interessiert meine Ehre als Gamer ähm, weil nicht zur Not kann ich immer noch irgendwie Geld aus dem aus dem Fenster werfen und dann wieder Sachen verkaufen und dann wieder kaufen wenn es mir so wichtig ist aber ab jetzt ist es mir vollkommen egal weil weil nicht ich werde wahrscheinlich auch darüber nachdenken edelgard ab jetzt zu, zu benutzen aber ich will die erst benutzen, nachdem, nachdem äh, ich wieder zehn Ringe ab oder meine ganzen Gruppe eher zehn Ringe geben kann. Weil dann macht ja keinen Unterschied mehr, ne? Weil dann habe ich im Moment habe ich ja nur vier Ringe, ne? Im Moment habe ich nur zwei Ringe von der Story und die will ich auch erstmal benutzen, ne? Ich will jetzt nicht diese ja noch benutzen, um mir halt einfacher zu machen. Also, weil ich wieder zehn Ringe habe oder genug, um irgendwie meine ganze Truppe zu füllen, dann macht es ja gar keinen Unterschied mehr, welchen Ring ich auswählen. Ne? Von daher, was soll's, ja, wir machen einfach so weiter wie zuvor. Ich werde mein Geld einfach spenden, damit ich da 30.000 loswerde die ich geschenkt bekommen habe. Und mit dem zusätzlichen Geld werde ich einfach ein bisschen mehr Items, weil nicht upgraden oder so. Keine Ahnung, ich werde schon irgendwie so ausgegraut. Hat mir schon irgendwas einfahren lassen, warte mal, warum ist er ausgegrott? Ach so, weil er, weil er keine Waffen haben. Okay, sie auch nicht. Ich dachte schon, er ist tot oder so. <lacht> Aber nee, er hat keine Waffe. Ist klar, kann ich in die Arena dann so Wir machen jetzt einfach so weiter. Ist jetzt vollkommen egal. ne? So, bitte wieder gegen Alfred. Da war sehr gut. Ich glaube, da habe ich so irgendwie einen Schnitt gemacht. Ne? Ich weiß nicht. Ich außerdem keine Partie, die ich äh, gerade hochladen kann für morgen, und irgendwas muss ich hochladen. Und ich tue jetzt nicht noch mal eine neue Aufnahme starten für irgendwas, die dann auch noch mal zwei Stunden dauert oder so. Von daher machen wir jetzt hier einfach so weiter wie zuvor. Machen wir halt ein Spielstand, wo die DLCs nebenbei noch gespielt werden. Ne? Gut, jetzt gucken wir uns das hier an, und ich hätte jetzt hier. Ich nehme kurz ein bisschen von meinen spekulatius die ich geholt habe. Aber Ich mache ja auch keine Gefechtskämpfe auf der Weltkarte. Von daher. Was soll's, ne? これは単連ではない Kuni, einfach dem Fluss mit dem Brunnen. Na, ist klar. So, ich glaube, Bandungsgespräche haben wir auch übrig Wird ne? irgendwie angezeigt, habe ich gar nicht lange gedacht. Das hm, ist ein kurzer level Was mit Sie? shade Nehmen wir mal, weil nicht Lucina. Geschicklichkeit, Resistenz. Wirklich Okay. Ob sie mit der starlachs irgendwas trifft? Ob er Schaden macht? Nein, Okay. sehr gut. Und den hier. die Erfahrungspunkte. Und für ein Level war er. Hat er irgendwie einen Einfluss darauf? Ich weiß es nicht. <lacht> Nochmal. Level 13 Mitte. Oh das ist ein interessanter Kampf. Was oh man. Oh, wir verlieren aber. Außer ich meine Kitchen Tepper. von 8 Prozent. <lacht> Was ist das hier? Oh, sehr gut. Nein, willst du mich auf den Arm nehmen? Ich habe doch gerade gewonnen. Oh. Noch ein Schlag entfernt, denn ich doch gewonnen. Oh, dieses Spiel unterstützungsgespräch treffen sich zwei Ritter in der Bar, prügeln sich die Fresse. <lacht> 異興味と ich と可愛い言い方をしたものね。 あなた Du jetzt übel genommen, das ist ein unschiengenetal. Okay. Wir, bitteschön, sind jetzt freundlicher zueinander geworden. So. Also dann mache ich dann beim nächsten Mal ne Angeln Krafttrainingsstall. Gut, wir sieht das jetzt hier aus. da müssen ja jetzt auch neuer Ring sein ne? von Tiki. Da. Also noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein paar wurden ja noch angekündigt letztes mal ne? Boah, das wird hier irgendwann sehr bunt sein wenn ich die wieder alle habe sehr cool na gut aber der fahrt ist jetzt auch lang genug gewesen ne? von daher ich weiß nicht wie ich das hier alles schneiden werde da ich habe gerade geguckt die datei ist irgendwie 29 gigabyte groß damit ewig dauern bis ich damit fertig bin aber ah, soll es ne? gut ähm, dann sage ich ich bedanke mich alle jetzt für Zuschauen, für diese stundenlange Prozedur in den letzten Parts. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank. Und dann machen wir auch äh, hier die normale Story wieder weiter, ne? Und dann gucken wir mal, wie schwer oder leicht es sein wird, ne? Ich werde natürlich mit meinen, meinen etwas schwächeren Charakteren da reingehen. Ich werde jetzt nicht hier mit hier meinen super starken Leuten dann da reingehen und dann alles wegputzen. Dann gehen wir wieder mit unseren Level 12 Charakteren wie Jade, äh, Alchris, Diamant, Lapis und Co da rein. So läuft er dann ab, ne? So werden wir doch nicht überlevelt ne? Mir gefällt immer noch nicht der Gedanke, dass die Silberkarte jetzt dauerhaft aktiviert ist. Ich würde es sehr gut finden, wenn man die irgendwie abstellen kann. Aber, na gut. Kann man halt nicht ändern, ne? Ich habe ja gelesen, irgendwie das Geld soll angeblich hier sehr knapp sein in diesem Spiel. Ich kann natürlich hier wieder ja das Geld hier alles. Wie gesagt, ich habe einen Schnitt gemacht. Ich habe überlegt, ob ich das alles mal neu mache weil nicht mache. Deswegen ist das hier alles noch nicht aktiviert. Mehr oder weniger. Ja, vielleicht will ich auch überlevelt sein, ne? Vielleicht will ich auch einfach hier reingehen und alles fertig machen, ne? Einfach nur um den ganzen Content zu zeigen, weil das ist immer ein Problem, wenn man irgendwie Leute beim Feiern im Spielen zuseht, ne? Einige Charaktere sehen sich irgendwie einen Charakter an, denken sich so, oh, ich mag diesen Charakter nicht, den benutze ich nicht, ne? Und dann sieht man den, sieht man die person nie diesen Charakter benutzen oder. Eine ganze Handvoll von Charakteren. Oh, ich mag diesen Charakter nicht, ich mag diesen Charakter nicht. Ich benutze diesen Charakter deshalb nicht. Ne? Bei mir sieht man wenigstens alle Charaktere, weil ich weiß, Wanda ist jetzt schon eine ganze Weile auf der Bank, aber glaubt mir, der wird auch irgendwann sein Comeback haben. Das garantiere ich euch. Es wird etwas dauern und es wird wahrscheinlich mit Bikaya als Heiler sein, aber irgendwann wird er auch sein Comeback bekommen. Der alte Mann ist noch nicht ins Grab spätestens wenn die meisten leute hier schon klassen gelevelt sind aufgelevelt sind hier klassen gewechselt sind ich, dann macht er seine rückkehr ne? so spiele ich meine feiern das es macht die feier im Spiele deutlich schwieriger in der regel aber so spielt okay lauter karte sind hier noch zwei andere leute da Okay. Gut, aber für heute war es das ne Ich habe hier alles erledigt. Das Zeug mache ich wieder alles offscreen. Lasst uns wieder von jemanden wecken, wie immer. Und ich sage dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr nehmt, lasst bitte ein Like ein Abo-Kommentar, würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.